Äh, uh, hier bei dem Hafen habe ich hier wohl was vergessen. Mafia Sabotage. Hier mal ein Garn. Das ist bestimmt wichtig für spätere Hüte. Und hey, hier ist ein mafia Vault tresor code aber ein grüner. Hier in der Nähe ist wohl ein grüner Tresor. Okay. Was war denn die Abkürzung? Die war doch hier. Die ist doch hier. Ah, ne, das ist die andere Seite. Oh, das bedeutet ja jetzt bis bisschen den ganzen Weg auf die andere Seite gehen. Was ist denn hier? Ein Schatz? Eine ganze, eine ganze Town einfach. Okay. Ja gut, ich muss aber jetzt erstmal den ganzen Weg rüberfinden. Wo bin ich? Das ist so verwirrend. Hä, ne, warte, das ist doch hier. Hier ist doch das Ding das Time Rift ist doch dann oder ist es doch auf der anderen Seite? Warte, ich gehe mal rein. Vielleicht ist er doch auf der anderen Seite. Aus irgendeinem Grund können wir hier wirklich einfach durch. Sieht sehr buggy aus, aber okay. Hä? Gibt es noch eins davon? Also halt direkt neben dem Hafen, also direkt beim Hafen ist auch noch so ein Ding, was genauso aussieht. Mit Nummer 2 und hier oben ist auch der grüne, aber der braucht man 6 für. Okay Und ich glaube hier an der anderen seite müsste das jetzt sein mit dem Zeitrift, oder? Das ist der le letzte Ort, der mir einfallen würde. Es muss hier sein Hier ist es aber auch nicht Okay, ich bin jetzt mal in ein anderes Kapitel reingegangen hier in das eine wo es regnet rechts und aus irgendeinem Grund ist es also ich war jetzt hier habe mich umgeguckt und auf einmal höre ich irgendwas. Und das ist das hier. Da ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, man, ob man es nur hier bekommen kann oder ob ich es vorhin einfach überhört habe. Aber das Bild hat hundertprozentig das Ding hier bei der Palme angezeigt. Also das Bild ist vielleicht einfach veraltet. Vielleicht noch von irgendwie Beta-Phase-Spiels, wo ein paar andere Objekte hier und da waren. Weiß ich nicht. Aber das finde ich ein bisschen komisch. Aber wir haben es auf jeden Fall jetzt gefunden. Und das kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Zeitriss, Kochmafia ein anderes bild diesmal also es ist nicht alles nur unter Wasser. Nur die blauen sind die roten sind äh haben was mit kochen zu tun eigentlich? ja super so, so umgedrehte hüte <lacht> hello little child this is mafia time rift mm -hmm. Time-Piece hit mafia in head and now time rift filled with mafia thoughts and dreams oh this time rift is simple simple like mafia Just how mafia like it. Rules of time rift. If you die, you start over. You need rift pawns to go deeper. Huh? That is all the rules. Please tread carefully in mafia time rift. Mafia like to experience past. Aha, ich brauche Tickets, um hier reinzukommen? Ne, ich komme hier auch so rein. Ah, die Dinger brauche ich. Ah, ah, okay. Ich komme immer in so eine Area rein, wo ich alles sammeln muss und dann komme ich weiter. Aber wahrscheinlich, wenn ich einmal sterbe, ist es vorbei. Jetzt habe ich schon mal drei. Aber ich würde es da oben nochmal einsammeln, wenn es geht. Ich soll noch was. Eins von sechs Bildern? Hm? Gibt es sechs Ebenen und in jeder Ebene ein Bild? Okay, das, sollten jetzt alles, das sollte jetzt alles sein. Gehen wir mal rein. Weiter. 2, 3, 4, Ja, das sind 6. Okay, in jeder Ebene gibt es also ein Bild und immer mehr zu sammeln. Ah, den muss ich killen. Okay, manche muss ich killen, damit ich deren Dinger bekomme. Bam! Und ja, man kann die auch killen, wenn sie rot werden. Einfach mit einem Head Jump! So das ist ziemlich cool. Ich mag das, es war was anderes. Nicht nur Platforming, sondern auch äh, mach dies und das. Gegner besiegen und oh, der zeigt mir den Weg. Das ist nett. Nein! Ich habe es aber nicht geschafft vom Jump hier. Komm ich denn da hoch? Ich hab eine andere Idee. Äh. Hab ich's? Ja, ich glaube schon. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich alle sammeln muss. Ich glaube eigentlich eher nicht, aber ich mach's jetzt trotzdem mal so vollständigkeitshalber kann man es ja machen und er tanzt wieder ballerina ah. okay das äh, ja das bedeutet ich muss dich alle sammeln scheinbar ha. aber ich muss natürlich ihn trotzdem wieder Ebene das Bild, das Gemälde, was auch immer sammeln. Wenn wir aufpassen, dass ich die auch immer bekommen. Und weiter geht's. Hä? Ich hätte gerade einen Regenschirm äh, rausgeholt. Lull. Ich mag die Musik hier. Kann ich den killen? Der hat auf jeden, Alter. Der hat auf jeden Fall was bei sich. An ah, der trägt das hinter sich. Ich glaube, ich muss ihn irgendwie angreifen oder so. Nöp. Einfach nur nagel genug rankommen, dass ich es erreichen kann. Das einzusammeln. Oh, oh, aufpassen. Nicht sterben. Wenn ich sterbe, wäre es echt blöd. Lass mal hier chillen. Wo muss ich lang? Kann ich hier hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ah, hier. Jetzt habe ich gefunden. Okay. Boing. Hier hinter dem Haus ist wahrscheinlich das Gemälde, oder? Nein. Gibt's hier keins? Habe ich verpasst? Ich riskiere es, ich gehe nochmal zurück. Eventuell habe ich ja doch noch was verpasst. Oder gibt's hier wirklich kein Gemälde in diesem Raum? Okay, ich hoffe mal, das stimmt. Weil finden tue ich tatsächlich jetzt auch nichts. Also, wow! Also ja, gehen wir erstmal weiter. Maybe stimmt das ja so. Und es gibt nicht in jeder Ebene eins. Vielleicht gibt es in nächsten Jahr zwei. Schauen wir mal nach. Wir können den Ball mitnehmen. Ey, wir werden abgeschleudert. Und der äh, geht erstmal baden. Okay, cool. Hm. Bro, ich brauche Herzen. Gib mal, mal bitte Herzen. Das ist kein Herz. Owa. Schmeiß mich alle ab. Die wollen jetzt eher noch runterfallen, glaube ich. Was ist los mit euch? Joggen auch keine Herzen. Ich glaube, das ist extra so, dass sie keine Herzen droppen. Ich glaube, das machen die extra, um mich zu ärgern. Kann das sein? Boing, boing, boing. Und Regenschirm. Wir wollen uns ja hier nicht verletzen. Und mehr gibt's hier nicht. Okay. Vielleicht habe ich Bilder verpasst oder so, ich weiß es nicht. Hm? Was zum... müssen es kaputt schlagen. Lass uns hier raus. Oder gib mir genau das, wonach ich gesucht habe. Yeah. Acht Stück schon. Und beim nächsten Mal werden es immer mehr. Ja, leider nur drei. Mafias Grand Voyage. Ja, wo sind die anderen drei? Muss ich mal nachgucken. Aber beim nächsten Mal. Hm? Wieder sowas. Vielleicht mache ich auch hier. Vielleicht ist es dann auch schon eine neue Folge. Ich weiß es noch nicht, wie ich schneide. Beiden wir mal die Farbe. Ich will wissen, was das heißt. Aha, ändere die Farbe deiner Kleidung. Habe ich jetzt eine grüne Kleidung? Und oh, da auch schon genug. Das passt ja richtig gut. Oh, und dann doch die blonden Haare. Das passt ja richtig gut. Einfach so ein zusammen <lacht> Oh, das ist cool. Okay, das ist sehr nützlich. Ich kann die Time Rifts, nachdem ich die einmal betreten habe, einmal gemacht habe, direkt vom Menü aus wieder erreichen. So, ich habe jetzt einen Guide aufgemacht. Wo denn alle sind? Wir haben nämlich hier direkt einen verpasst. Angeblich soll es, wenn man sich hier ein bisschen umschaut. Ah, ne, da oben, ich sehe es. Da oben ist es. Oh, wie konnten wir das denn verpassen? Das ist so am Leuchten und alles. Das ist aber wirklich nicht schwer zu finden. Ja, hier ist auf jeden Fall das Erste. Schauen wir mal weiter. Das Zweite ist bekanntlich hier. So, gehen wir weiter. Hier bei den Mafias gibt es natürlich das hier. Das haben wir gefunden. Aber hier in dieser Ebene gibt es noch eins. Und ich habe es auch gerade schon gefunden, wo es ist. Und zwar... Nee, hab ich nicht Oh Oh, hier hinten Man kann ja noch hinten gehen Ja, jetzt habt ihr jetzt auf jeden Fall gesehen Und ja So, und weiter geht's Hier oben ist natürlich das fünfte So, und hier in dieser Ebene Wo ich mich irgendwie am gründlichsten Und äh, am genauesten Umgeschaut habe, das ist natürlich die einzige Ebene Wo es keins gibt War ja klar so, und hier, in der letzten Ebene, bevor wir zur, zur Uhr kommen, hier gibt es das letzte Bild. Ich glaube, das wissen wir auch noch nicht, wo es ist, oder? Ne, hier haben wir es auch noch nicht gefunden. Okay, dann suche ich das nochmal gründlich. Okay, ich gebe zu, ich habe das nachgeschaut, aber wow, das ist echt schwer zu finden. Und vor allem, wenn ich jetzt hier runterfalle ins Wasser, sterbe ich. Wahrscheinlich. Ich werde es nicht ausprobieren, aber ich gehe mal von aus. So, und das waren alle sechs. Und damit sind wir auch hiermit fertig. Bam. Bam. Bam. Und. Ja, die ist halt ja durchsichtig, weil wir sie schon haben. Aber gut. Was ist das für ein Bild? Ah ja, Mafia's Grand Voyage. Hehe, <lacht> die Fabrik. Ah, der Typ, der die Fabrik leitet, der denkt lieber an Urlaub. Hey, wir segeln jetzt, let's go. Wir haben ganz viel Spaß am Segeln. Und dann finden wir diese Insel. Und nun ist es Mafia Town. Hier sehen wir die Entstehungsgeschichte von Mafia Town. Dieser Dude... Ne, der will eigentlich nur Urlaub haben, hat die ganze Zeit irgendwie in so einer Fischfabrik gearbeitet, ist dann immer mit seinen Jungs losgesegelt und hat dann diese Stadt gefunden und naja gut, das hat da keinen fischigen Job mehr, sage ich mal, ne? Okay, manchmal backt das Spiel ein bisschen rum. Ich habe vorhin das Spiel nochmal neu gestartet. Und dann habe ich irgendwie 10.000 Nachrichten bekommen, in-game, irgendwie mit Hey, hier das freigeschaltet, Koop freigeschaltet, Bot freigeschaltet, neue Custom-Level, jetzt spielen, los, los. Und äh, das hatte ich sonst vorher nicht bekommen und das ist irgendwie weird. Kann ich bei dem zufällig unendlich Geld farmen? Okay, nee, nehmen wir nicht da auf. Okay. Gut. Warum können wir das hier öffnen? Machen wir mal. Aha, wieder eine neue Area. Schon Welt 3, oder was? Krass. Wir haben schon Welt 2 freigeschaltet, aber das machen wir natürlich noch nicht. Wir machen alles nach der Reihe. Denn hier in Welt 1 fehlt nur noch ein einziges Level, bevor wir durch sind. Und zwar der goldene Tresor. Genau, wir oben haben wir nämlich einen goldenen Tresor. Und wenn man den anstupst, yeah. dann... Fliegt so in alle Himmelsrichtungen ein Signal, wo denn alle überhaupt sind. Wo sich denn alle verstecken. Aber es bleibt nur kurz. Ah, wieso kann ich hier rauszoomen? Das ist doof. Ja, das ist wirklich nur ganz kurz. Okay, ich habe mir diese Mission geplant, dass wir gleichzeitig auch nochmal. Das fliegt ja da wirklich hier rum einfach. One. Gleichzeitig auch nochmal die grünen Tresor-Codes. Dinger, ja, sammeln. Die müssten hier auch irgendwo unten sein. Ich suche die kurz. Hey, wo war denn das? Ah, hier ist das. Okay, wir müssen alle neu sammeln, aber okay. Können wir machen. So, hier ist nämlich die waren One von sechs? What? Hier gibt sechs Stück für das Ding. Okay, warte, bevor ich jetzt anfange. Okay, das ist hier bei... Was sehe ich? Da hinten ist ein Vulkan. Okay, das sehe ich also. Äh, Ich folge mal dem hier. Das ist, glaube ich, am nächsten dran. Der zeigt hier unter mir. Ja. Ach, nee. Hä? Warte mal. Kann der Hut das mit seiner Power... Oh, der Hut kann das jetzt kaputt machen. Der Hexenhut. Aha. Hier ist übrigens eins von denen. Till. Ja gut, aber halt... Wir ähm, können jetzt trotzdem nicht alle bekommen, oder? Ich glaube, uns fehlen noch eine Fähigkeit. Ich meine, schaut euch das mal an. Oh. <lacht> okay, Nevermind. Free. Ich muss nur jetzt jedes Mal hierhin zurückrennen. Das gleiche werde ich auch noch gleich bei den Goldenen machen. Aber gut. Immerhin finden wir dann alle. Dann kriegen wir kriegen auch unsere Belohnung. Oh, was? Four? Four. Schnell folgen, bevor es weggeht. Hier. Five. Five. Lass mich raten. Six ist hier oben. Ja. Yeah. All, All my. Ich hatte gesagt noch Six oder wie sowas. Egal. Und was kriegen wir? Nut? Nee, ein äh, Rüstoken. nutzt die Token so eine Orbmaschine, um nicht Belohnung zu bekommen. Ah, das ist wahrscheinlich dieser einheimige Badit, oder dieses Minigame. Kann das sein? Na gut, haben wir das auch getan. Und gehen wir wieder zurück, die goldenen Tickets finden. Warte, wie komme ich jetzt nach oben? Okay, hat mal einen Weg wieder nach oben gefunden. Und fangen wir mal den da. Hä? Jetzt ist er weg. Oder habe ich den neu aktiviert? Den neu aktiviert, okay. Der zeigt da hinten aufs Haus, oder? Also hier. Wo der Typ die Möwen zerschlagen will. Hier war reinfallen oder so. Geht das nicht? Jo. Hä? Hi, Bro. Oh! Da ist es ja. Na gut. Was können wir hier? Koche verrückten Mischmarsch. Okay, habe ich schon. Ja genau hier bei dieser Uhr kann man immer auf den Ballon hochspringen. Die zwei letzten. Welchen machen wir zuerst? Ich mach den hier, weil der catcht mich gerade am meisten. Und ich sehe es auch schon. Da. Ah, hab gerutscht. Krieg ich den denn? Ah, einfach hier drauf dann hier drauf. Ah. wo bin ich? Nein! Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hochklettern. Oh, nee. Ich muss eigentlich sagen, das ist das, was mich ja bisher am meisten stört, glaube ich, bei dem Spiel. Einfach, dass man sich zumindest jetzt in der ersten Welt, dieser Mafia-Town, dass man sich ein bisschen zu viel rumbewegt. Dass man ein bisschen hin und her und hin und her und alles. Das ist nicht so meins. Ich glaube, vielleicht ist die Stadt auch einfach zu groß und zu kompliziert. I don't know. Was auch immer. Das letzte Ding ist wo? Äh, äh? wo? Wo geht der denn hin? Einmal nach oben, einmal nach unten. Da? Auf, der, auf dem Kran Ding? Da wo der Kran das hochhält? Kann ich hier drauf stehen? Oh, uh, ich kann hier stehen. Okay, ganz langsam. Langsam! Langsam. Ich will keinen Witz machen, ja? keinen Rennjoke. Mach es bitte so langsam. Ich, ich glitsche rum. Hilfe! Ja, das war klar. Hä? Oder musst du es irgendwie anders machen? Hilfst du mir? Kannst du mich hochschießen? Ich kann da draufklettern. Was? Hä? Okay. Geht das hier nicht? Ganz langsam? Ganz ruhig, entspannt? Weil, nee, weil die Dinger dann immer da sind. Aber warte, dann nehme ich einfach die Dinger. Ah, ah, ah, ah, ah. Nein! Halt dich fest! Halt dich fest! Halt dich fest! Ah, ah, ah, ah. Ach, Mann. <lacht> Ey, das ist echt nicht einfach. Am Ende mache es komplett falsch. Egal. Was soll's. Ganz langsam. Ganz ruhig. Gib okay, es was. Nein, nein, ich wollte einfach so den Jump machen. Boah. Hm? Krass. Du hast es echt schwer im Leben, weißt du? Okay, jetzt schaffen wir es aber. Ich bin überzeugt. Höh, hey, warte mal. Was ist ist der denn hier? Nicht alles, ich value. Ich auch terrible badges. And yet, people buy them anyway. Upgrade dein Dings zu einem Roller. Verringert die Abklingzeit für Hüte. Mit verstopften Ohren nuscheln plötzlich alle. Darf ich das nicht kaufen? Wie viel habe ich denn gerade? Ich habe gar nicht mehr so viel. Aber das will ich auf jeden Fall kaufen, weil das hört sich cool an. Dann habe ich einen Roller statt den Dash oder was auch immer? Also statt, dass ich renne, fahre ich, vielleicht mit Pokémon Musik oder so, wäre lustig. Nee. Gucken wir uns dann später mal an oder so. Jetzt will ich erstmal hier wieder hinkommen. Komm schon, das ist doch nicht so schwer. Ah. Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist, warum es so schwer ist. Alter, das, das muss man doch wahrscheinlich anders machen, oder? Das ist doch nicht so richtig überzeugt, ich mach's falsch, aber ich bin gleichzeitig auch überzeugt, dass man es so machen kann. Also mache ich es jetzt einfach so. Oh mein Gott! Oh, das ist damit gemeint. Oh, das ist cool. Ja! Jetzt pass auf, jetzt ist es hier gar nicht. Was? Ernsthaft? Boah, sick. Miau. Ja, wo ist es denn? Soll doch hier in der Richtung sein, dachte ich. Das Ding meinte das doch. Der Tresor. Warte. Ja, hier ist es. Yo. Warte, waren das jetzt alle? Ja, ne? Es gibt vier nur. Okay. Dann bis gleich, wenn ich wieder zurück bin. Ey. Was soll denn das hier? Was haben wir denn hier vor? Miss me. Was denn mal in Ruhe? Bam. Okay. Boah. Soll ich ja was in die Hand legen? Schlag! Okay, wir haben alles. Was kriegen wir? Die Sanduhr. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt durch mit dieser Welt. Mit town Zumindest bis wir Fähigkeiten haben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Na, Ich zeige es nochmal. Aber wir sind jetzt hier, glaube ich... Durch, oder? Das Bauen ist doch so rum. Ist der doch noch eine Mission? Nein. Hä? Zwei. Vier. Sechs, sieben. Hä? Ich dachte, wir werden durch. Äh. Akt 5 freigeschaltet. Beim Rennen schummeln. Äh. Na, naja, das schauen wir jetzt trotzdem beim nächsten Mal an. Okay, wisst ihr was? Ich habe jetzt ein bisschen herum überlegt, aber wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach das letzte Level, damit wir jetzt mit Chapter 1 durch sind. Ja, ganz ehrlich. Beim Rennen schummeln, zeitstück gesichtet. Hm? Die fehlt ein Schlüssel-Item, ansonsten kann der Akt unmöglich sein. Trotzdem betreten hm? steht da irgendwas, was ich brauche? Ich gucke mir jetzt erstmal an. Vielleicht können wir das auch noch gar nicht machen. Aber warum ist das denn jetzt Akt 5 und die anderen sind so Akt 6, 7 und alles? Das verstehe ich irgendwie nicht. Vielleicht kann das einer von euch mir erklären. Aber das Bild ist lustig. Also, es sieht aus, als wäre es jetzt ein Wettrennen. Wir auf unserem Scooter. Den wir bekommen haben letztens. Am letzten Level meine ich. Oh, die Musik. Und der auf seiner Rakete. Ja, den mit dem Scooter hier. Aha! Rockets are fast. And if Mafia on rocket, Mafia is fast. Fastest man alive! Sicher? fastest man alive? Mafia stole timepiece from HQ. If you win, Mafia give it to you. Ich kann sagen, Beilöser! Aber nein, wir sagen, bist ein Feigling? Mafia not sure Mafia überlebt, but at least Mafia die as fastest man alive. Ja, Mann. Das kriegen wir nur, wenn wir stiller sind als Okay, los los los. So, nicht double jumpen, weil mit dem Double Jump ist mein äh, Scooter weg. Ist das hier das Item, was ich brauche oder bräuchte ich irgendwie noch ein äh, Item? Was zum? Bist du richtig schnell? Äh, muss ich lang? Oh Gott, ich ah oh Gott. Oh, was? Okay, die Strecke ist nicht lang. Hm. Ich will es noch mal probieren. Es ist ein sehr sehr kurzes Level, aber nur ein Wettrennen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das mit dem Scooter machen soll. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Scooter. Mal schauen. So. Okay, jetzt weiß ich den Weg ja ein bisschen besser. Vielleicht habe ich es jetzt be besser drauf. Was war das denn jetzt bitte? Ei, was zum... Ich brauche eine Route. Ich brauche eine bessere Route. Oh, ist das möglich? Doch, das ist möglich. Hätte ich mich nicht treffen lassen und würde ich alles perfekt machen? Ich glaube, das ist möglich. Moment. Okay. Äh, das war ein bisschen komisch. Den Ausweichen. So, immer dem roten Strichen folgen. Der Straße folgen. Hier, absetzen. Ist schnell drauf, drauf, drauf. Den ignorieren. Nein! Oh, das hat, jetzt, das hat jetzt meinen Sieg gekostet, glaube ich. Das hat mir jetzt meinen Sieg gekostet. Oh, das war aber close. Doch, das ist möglich. Ich bin wieder überzeugt. Ich probiere es noch ein paar Mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich war doch im. Ich war doch bei der Zeit! Ich wollte jetzt nicht den Nintendo machen und sagen, ich war noch im Stern drin! Weil falsches Spiel. Und es ist kein Stern vor allem. Aber es war literally gerade exakt die gleiche Situation. Aber die Route funktioniert. Ich muss nur statt links abbiegen, rechts abbiegen. Wenn ich das mache, dann glaube ich, habe ich es. Ganz ehrlich. Ich glaube, dann habe ich es, Freunde. Also dieser Run müsste es jetzt sein. Komm schon, komm schon! Ja, let's go! Boah, Mafia Town all clear! Sollte man das so machen? Kann das einer in den Kommentaren bestätigen? Naja, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer. Das Spiel macht einfach Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder in Chapter 2. Seid dabei! Free 16 No Feed Achievement.